Du legst zunächst den Faden vor dem Einstechen in die Luftmasche einmal um die Nadel. Dadurch hast du nun einen Umschlag. Anschließend stichst du in die Einstichstelle und ziehst den Faden durch selbige. Nun hast du drei Schlingen auf der Häkelnadel. Im nächsten Schritt nimmst du den Faden auf und ziehst diesen durch die ersten beiden auf der Nadel liegenden Schlingen. Zum Abschluss nimmst du wieder den Faden mit der Nadel auf und ziehst ihn durch die beiden noch auf der Nadel liegenden Schlingen.